Und Herr Postaba dort sind keine rassistischen Polizisten unterwegs gewesen, wie Sie wohl behauptet haben, das mal deutlich zu sagen. Ich finde, unsere Polizei macht einen guten Job und wie Sie dort versucht haben, die Polizei zu behindern in Ihrem Job, das ist ungeheuerlich. Und Das können Sie als Ratsmitglied eigentlich gar nicht verantworten, aber ich weiß, Sie können alles verantworten.